Heute im Playtest gibt es den brandneuen Signature schuh von Keelan Mbappé, den Nike Superfly 7 Rosa. Viel Spaß beim Video. Back to And he beats to go deeper as well. And France lead. And Duffey! Die Story hinter dem Superfly 7 von Mbappé ist auf jeden Fall eine besondere, weil den ein oder anderen Boot-Nerds wird aufgefallen sein, dass es diese Farbe so ähnlich schon mal gab und zwar 2008 beim Nike Vapor 4 SL, der von niemand geringerem getragen wurde als von Franck Ribéry und dieser Fußballschuh ist quasi ein Remake-Fußballschuh zu diesem Schuh von 2008. Da fragt man sich natürlich jetzt, warum wird es dann ein Signature-Schuh von Kiel Mbappé und kein normaler, regulärer Drop. Genau das ist die coole Geschichte. Und zwar wollte Kylian Mbappé diesen Schuh von 2008 unbedingt spielen, als er ein Kind war. Aber seine Eltern hatten nicht genügend Geld für den Schuh und haben dann einen Deal mit ihm gemacht, sprich, wenn er sich in der Schule verbessert, die schulischen Leistungen also gut sind, bekommt er den Fußballschuh und Kylian Mbappé hat sich das nicht zweimal sagen lassen, sondern hat gepaukt, was das Zeug hält und hat dann quasi den Schuh von seinen Eltern bekommen, die ein Vierteljahr auf diesen 2008er Vapor 4 sparen mussten. Das war es auch schon wieder zum Nike Superfly 7 von Kylian Mbappé. Falls ihr euch den Schuh sichern wollt, dann seid definitiv schnell. Den Link zu unserem Online-Shop findet ihr in der Beschreibung. Da erfährt ihr, wo ihr diesen Schuh herbekommen könnt. Also seid schnell. Das war's für das heutige Video. Eure Meinung zum Superfly 7 von Mbappé natürlich in den Kommentaren da lassen. Das war's zum heutigen Video. Macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und...